Hi und Willkommen, mein Name ist Daniel die und ich bin zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ja, ähm, weiter. Ne? im Abenteuer-Modus muss ich sagen: Gerd, gut, wer ist mir? Wir wechseln wir mal den Charakter, hier, weil... Wir können ja, weil ich immer noch mal spielen. ne? so wir haben halt nicht so eine gute Auswahl von Charakteren bisher, das nervt mich ein bisschen. Mario, Gott, dann gucken wir mal unsere Geister an. Wir haben mal wieder mal Zeug zum Füttern. Ne? Also, wie durchfüttern, tu <lacht> wie tut einer füttern? Wir sind rufen, bereit zum Rufen. Oh, Hector aus Feiern bleiben. Äh, 7 einer Hauptcharakter, cool. Noch ein schneller Aufladen katapultierresistenter. Okay, ja, wieso sollte ich jemanden entlassen? Hier sind du zu zurück in ihre eigene Welt. Es belungen, jetzt zu geisterschips und Geisterpunkte. Da muss ich halt wieder sammeln. Ne? Steht hier das Problem? Ich hoffe, ich kann keine doppelten kriegen. Ne? Warum sollte ich jemals einen Geist entlassen? Hallo, hm. glaube ich, sollten wir halt aufspannen für Charaktere, die auf Level 99 hochleveln ne oder die Klasse wechseln ist ja man oh, mit Mario gegen Mega Man dann zeig mal hatte so kannst Topman man das ein Beyblade Mann Kreiselmann sind noch vier Stück kommen Aber ich sehe gerade alter alter ich kann mich auch drehen hier alter was ist das auf damit oh, junge vor einige alter, ich kann hier nichts machen Hör auf damit dreh ich woanders hin Aber haben die gar nicht so viel AP. Ey. Ja, ich kann ja auch drehen. Boah, das ist aber nervig aller Zeiten. denkt sich diese ganzen ganzen dinge aus. Ey. Dieses König das sieht aber ganz schön gruselig aus. Hier kann ich auch das wäre aus Mario. sie aus, das wäre aus, aus irgendeinem Horrorfilm oder so. So, non der ist aus Punch out auch so aus Smash. Reduziert die kps jetzt Gegner aus Null. Gegensatz auf Smash angefallen, Riesenverwandlung für Gegner, super. Riesen Little Mac, Big Little Mac. Dun -dun -dun -dun -dun -dun. Oh Gott. wenn er nur dann einsetzt dann sehr leicht durchschaubar schaubar ha, greifen das ist erlaubt im boxen ne? die sachen die einige leute in pan machen also das ist auf jeden fall krass also leute tun irgendwie sachen nach einwerfen werfen oder so der hat direkt eingesetzt. Hat ich eigentlich hier, hier. Ist sich Okay. Komm her. Du hast 0,3 KP. Ich wollte schon sagen. Ich habe gewonnen, was der liest Sailor und Comics. Keine Ahnung, wenn man eine Runde beendet, dann gehen die alle in ihren Ecken zurück. Und ja, irgendwie jemand hat herausgefunden hat der der liest, der Typ liest ein Buch, wenn wenn seine Runde vorbei ist. Und der liest dann irgendwie ein Sailor Moon Manga. Okay, äh, Korkner, Setzt oft sein Spezial oben ein. Der Gegner um sie zu angegriffen sind aber zwei Stück. Starke beinahe für Gegner. Der Gegner jagt nach Items. massenweise Gegner. Fußball. Sollte nicht so schwer sein, ne? ist der ja Bewohner merke ich gerade, wir sind anders aus in seinen alternativen Club. Hallo, Wer seid ihr denn? Ihr seid ja putzig. Ich bin auch Fußballer ne? Mario Soccer oder was weiß ich wie die Dinge heißen. Auch. Tschüss. Was Wir müssen hier nur so ein bisschen treffen und die fliegen schon raus. Ey. Was ist das? Der Ding gesehen. Bin reingegrätscht ja das ist erlaubt dem fußball check ne? schuss items wird die munition deren munition ja. ich hab gesehen, da links waren karakter da, da oben ja ich muss mal ganz kurz gucken 20 perfektor ja, von transformation ne? beim hohen schadenwerk kurzzeitig angst Wäre auch nicht schlecht. Ja, Roy Camper. Ich nehme an von äh, Metal kampf auf Ein aber für Gegner? Ein Kampflauf, für Gegner? Mal schauen, aber wir kämpfen auf Dingen hier, so wie es aussieht. Ich weiß nicht mehr, wie die Level heißt. Also verdammt schwer rauszufliegen. Also. Oh, Mine. Mine. irgendwie wird nicht gezündet. Ah, er muss sich selber zünden okay ob so, der heilt sich nicht oder irgend so ein dreck ich mein. übrigens mario hat genick bist du eigentlich irre Ich habe gerade noch gesehen, da ist eine Mine am liegen. Ja, als ob ich noch weiß, was Snake alles kann. Hallo, so lange Tears. Was ist das? das? ist selber in die Luft gejagt. er sage ich doch, ist sehr schwer hier, jemanden rauszuhauen der eingesammelt. So, komm. Oh. Roy Campbell, Seitlichen Spiegel in der Steuerung. Was? Okay. Sehr situationsbedingt. Mag ich nicht. Haben schon gehört dass das schon der dritte Roy in diesem Spiel ja, der heißt Roy. Roy ist Roy Royals Feiern und dann ich komme nicht vorbei. Also ein Kämpfer Jeff, ja, vier Sterne habe ich gesehen. Modell X, der Gegner setzt auf Smash oh Gott Vier Stück, drei Stück, nee, vier Modell X. Warum sieht er nicht aus wie aus Mega Man X? Da ist keine Mega Man Stage, Leute. schatz habe ich doch oder jetzt oft ihre Dingen's ein ab ja, smash ich habe drei auf einmal weggehauen sehr gut Dreck. So, flieg aus, mann er <lacht> da steht das denkt sich so was mache ich jetzt ist irgendwie so gut wie nie irgendwie den sein wasserdingen ein das mal das schwert auf dem boden also das schwert mal wegpacken danke tschüss level 90 auf level 99 evolution möglich ja tut er sich dann mega Man X verwandeln ab wollen wir jetzt mal herausfinden da oben wird geschaltet herz aber wir sind schon ganz schön nah In der mitte das nehme ich mal ein ne satz So. Muss mega mein X oder Modell X um hm hm hm hm na oh, zeig evolierbar Wart, doch nee, das ist nicht mehr aber nichts das 0 <lacht> 6 wandlungsdauer das kann man ja mal machen wenn man halt zum verwandeln hat Warum habe ich den eigentlich auf irgendwie den sein sein spezialding ist nicht so gut wie das vom könig Buu. Monita, schwerer Schaden für alle, also auch für den Gegner. Perfekt. Mehr kann man sich doch nicht wünschen, ne? Was Mario klein? <lacht> Was war das denn? Cool menge schaden. That's a lot of damage. Oh, what a little more? Da bin ich ja Wie viel Trainerin? ja Gewinnen kampf Frei den Kämpfer. Alles klar. Und die spielen mal direkt. Hallo. Wie viel Trainerin? Dann haben wir sie auch als Dings Dings freigeschaltet, ne so also als klassisch und also was alter alles klar einatmen dabei konnte ich ja eigentlich zurückschleudern ne könnte man ja mal machen und die anderes Ding auf einmal ja Nein. Als ob ich die Knarre. Was machst du jetzt? Ich bin Scharfschütze, pass auf. Deswegen habe ich mein Ding genau weg. <lacht> ich strecke mein Gesäß raus, okay zu viel rum, aber Alban, habe ich so für. Gefühl... Aua. Ah. gibt es einfach nicht verrägt nochmal. Na! No! Und sobald ich mich zu ihr hinbewege, feuert ihr Ding ab. Was du, da? raus. Boah, genau wenn ich die... Ja, die können doch nicht immer so gut... Ihre Dinge abteilen, habt ihr habt schon wieder gesehen. Werd äh. ja, nicht witzig, wenn sie jetzt auch ihr Oh, Du willst mir die ist meiner Ultimate mit Ausweich mit ausweichen in der Luft ausgewichen. Ey. wie kitten das, boah, das ist doch ja voll, ist auch voll broken. Aber wir können ja halt jedes Mal ausbrechen, versteht halt nicht. Verteidigt, was hat auf beide Beine? Nein. Wie du hast eingesammelt. Ja, platziert, verdammt. In die Fresse. Oh, Weißball. Boom. Boom. Alles klar. Meine Güte. Die wiefer trainerin kämpft nun mit. Oh, guckt sich das mal an so viele lernen dinger wissen cool. es baum 15 9 da gucken wir mal bei kämpfer und nehmen die wie für trainerin natürlich dem wie für trainerin hallo ich eigentlich richtig, relativ gerne also perfekt zum Trollen irgendwie da ist noch ein Gegner äh, noch ein Geist da ist eine grüne Röhre ich will mal da hingehen Bus Bus warte <lacht> guck ich mal an Mini Fliege es merkt Zeit sie gehen Zeitlimits alles klar mit den besten Kämpfer der Welt also 50 mal ein kleiner Ding ist. Oh, was? Was? Ich treffe den überhaupt nicht. Was zum? <lacht> was war das denn? Schade nach der 30%, Prozent Da bist du ja richtig klein. Was war das denn? Oh. <lacht> ja, wo komme ich hier hin? Nein. Du besser. Aha. Ja, leck mich, Meisterhand. Kommt trotzdem mehr rein. Was ist hier drin, aber. bin ich? Wow, ich bin sehr weit von allen entfernt ich komme nicht durch geil ist klar das ist eine schatztruhe und darum ist ein kämpfer dass man da hingehen. mario mario tennis ist ja drei sterne Lass mal nach da komme ich gar nicht hin Boah. so er ist aus feiern 10 der Gegner setzt auf spezialtechniken ein Stärkere magie und ziel angriffe für alle der Typ ist irgendwie Eiks Stratege und ein Windmagier. Ich weiß, interessiert jeder und da ist auch Eik. Nee, gar nicht weiter er kommt nicht aus Radiant Dawn, er kommt aus Path of radiance aber kommt auch in Radiant Dawn vor, was ja eine Fortsetzung ist. Äh. Ich gefangen, hast hat gesehen? Wir eine andere Stimme jetzt, zeigt Die Jüngere Stimme. zwei gegner er tut mich irgendwie voll ablenken einer von denen rennt die ganze zeit weg einer geht die ganze zeit auf die los wahrscheinlich der den ich erledigen muss ja das ist nur du komm her ja, meines stärker halt? ich, ich habe ein buch aufgefangen Ah, beiden strecken. Cool. Magie Angriffe für Zelda und Darin. Robin. Robin. Warum heißt er Darin? da ist nur in diesem Spiel Darin. Das verstehe ich nicht. Warum? Der ist in der deutschen Version von Fire waking auch Robin. Mit Soldat. Metusa. Ein Kampf auf der spiel steht plötzlich Kopf. Okay. Kein Problem. Lass mich einfach ein paar Atemübungen machen, dann geht das schon. Ja, aber das Ding ist irgendwie aus Zelda, ne? Diese Eule, ja, deswegen kämpfe ich auch gegen kleinen Link, aber junger Link, meine ich. Was macht dieses Ding überhaupt noch mal? Und er kämpft natürlich wieder als wäre nichts falsch, schnell ne? vielleicht nur ausgewichen. Ich habe nicht eingesammelt. Okay. Sonnengruß. Sonnengruß. Ja, wie heißt denn eure Attacken? Asengan also oder so? Nee, ich habe Sonnengruß. Der hat noch die Kette. Ja. Pau, aber mache ich hier schon mit. <lacht> <lacht> mmh. Gut, ich weiß, boah, ich krieg das nicht mehr hin. Ich weiß, hat mich dieser Angriff heilt ein bisschen, aber ein bisschen. Ich habe nur 31 prozent im Moment, aber trotzdem auch oh Gott. Das ist vielleicht nicht so gut mit, äh, mit einem ändernden Screen. So. Ich glaube, ich nehme auch weniger Schaden und mache mehr Schaden, wenn ich das mache. Ne? Ich ja, bin nicht mehr so sicher. Betreibt Nebel auf der Stage. Ja, alles klar. Uninteressant. Ich glaube, für einige Gegner gegen dich kämpfe, gegen Stärker muss ich mir echt irgendwie so einige Sachen hier so umändern hier so einige Geister, ja, bestimmte Geister hier ausrüsten habe ich so ein das Gefühl. Das da hier mal der Name. auf der ganzen Stage. Stärkere beine Gegner. Wie stark ist dieser Nebel? Lass mal sehen. er kann doch nicht so stark sein. Oh. Wir sehen noch die Kämpfer und da ist das erzählt Mal ne? da ich mal die Propor Proportion von von der Wie Oh Gott von der wiefer Trainerin. Oh, sehr gut. <lacht> der zu der tonten aber oh, ich tue mich dadurch auch ein ey. Da ist er voll broken. war schon immer so ich bin halt fit ne? also stimmt die tut sie ja ein bisschen ja blind schaffe ich das natürlich ist klar man ein hört <lacht> ich mein, einfach nur so ein pfeifen ey. Wieso? Nein. Nein. nein das gibt es einfach nicht ja. Boom, mit der pose mit der pose das pferd was weiß ich, ich muss mal irgendwie an pferd denken aus dem grund wenn die diese pose mal diese standard pose sie beine irgendwie so hebt ich weiß nicht wieso was ist hier drin und von lerndinger jawohl Wissensbaum gibt mir Wissen. Stellt all deine Meteor Smash Angriffe leicht. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Verstärkt all deine Spezialtechniken. Vielleicht soll ich doch lieber da gehen Lässt sich den Ultra Smash stets doppelt ausführen, was? Ich glaube, ich gehe doch hier lang. Verdammt. Dreck. Schon wieder ein paar Punkte verballert hier alle Meteor Smash verstärken, das ist auch nicht schlecht, ne? so, Ninja-Turm. Gegner reflektiert Geschosse. und verwundbarkeit für Gegner. Ausdauer Smash. Realität. Was? Äh. Wie soll ich den dann erledigen? Unverwundbarkeit für Gegner. Was? Also ich muss ihn irgendwie aus der Level hier raushauen. Ich kann ihn nicht mal greifen oder irgendwie so was. Okay, atom nee, ist ja auch gegen eine Sache immer nur. Okay, ist doch nicht so unverwundbar wie gedacht, ne? What? Was habe ich jetzt so besonders gemacht? Ich bin auf den drauf gesprungen, auf den seinen Kopf. Also, <lacht> was war das. so Da zieht noch Leiter. Alles klar. Der Gegner jagt nach Items. Alles klar. Da kriegen wir auch noch schnell hin kommen. <lacht> Was das? Alles klar, ein Schwert. Wo kannst du mal? Ja ich habe dazu eingesammelt. Was jetzt? Sonnengruß. Jawohl. Ja, toll, wenn ich das sehe, dann kriege ich das nicht hin. Mein Gott. Ey. Warum kriegt das so jetzt nicht hin? Und er macht mich fertig, ey, dieser Pisser. hat schildkunden panzer auf dich was machst du jetzt gut erledigt ja neues was weiß ich was das sein soll freigeschaltet du kannst nun deine gast in die ruinen schicken Cool. So, irgendwie haben irgendjemand mit dem level hat auch hochlevelt werden kann mit letztens erst irgendwo hingeschickt wie die fliege ja dann mal los abmarsch viel spaß ihr geisterchen ja, zwei stunden die fliege führt an <lacht> los folgt mir da ist noch ein Kämpfer, Dreck. Aber ich will leider jetzt hier rausgehen und gucken, ob ich wieder irgendjemand freigeschaltet habe. Bestimmt, ne? Komm. Yep. Wer ist das? Pit oder Dark Pit? jemand ich mein Pit. Ja, Pit. <lacht> Habt ihr gesehen, wie ich mich da geduckt habe? So, du wirst mir auf den Nerven gehen oder? Da wollte meinen Dings kontern. Er kann sein, dass die schwieriger werden. Je mehr Charaktere ich freigeschaltet habe, irgendwie sieht das nämlich fast so aus. So Ich glaube, den schaffe ich sogar nicht. Dauert doch irgendwann. Ich wusste, also, haut das sofort weg. Da sofort meine Dinger ja weg. ja gut. Ah, schön kämpft nun mit Pitt kämpft nun mit und zu dreimal Geistererkundung. Cool. wir haben zehn kämpfe bestritten ich glaube ich habe ein bisschen mehr als zehn kämpfe bestritten <lacht> aber okay so, shop dann mal hier. die kleidung nia outfit sagt man nichts Mi Kleidung Saki amamiya Outfit sagt mir auch nichts. Rainbow Road Mario gibt noch 2600 geben, Job aus damit mehr Artikel erscheinen. Alles klar, Sup, guys. Sit. ist aus Platon, glaube ich. Cool. Alles ja, klar, dann muss ich sagen, wenn bei dir nächste Folge sehen wir uns wieder im klassischen Modus. Ne? Hoffe euch hat der gefallen. Bitte hinterlasst ein Like, einen Kommentar. Oder ein Was war das andere nochmal? Like, Abo oder Kommentar. Ne? Ja. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.